Meisterwissen, prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet qualitätssicherung was versteht man unter dem begriff qualitätssicherung unter qualitätssicherung versteht man alle organisatorischen und technischen maßnahmen zur schaffung und erhaltung eines hohen qualitätsstandards das war ein kurzer einblick in das thema